Moin, ich bin Florian Bönsch und ich bin Masterstudent am VWL-Campus. Mein studienbegleitendes Projekt dreht sich um mein Heimatverein, FTGUS Mittelium, in dem ich auch als Vorstandsmitglied tätig bin. Besonders gut finde ich, dass ich vom großen Netzwerk des Campus profitieren kann.